Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Schwere Luftangriffe auf die Ukraine. In der Nacht beschoss das russische Militär Kiew und andere Städte mit Raketen. Schwer getroffen wurde die zentralukrainische Stadt Uman. Insgesamt starben mindestens 17 Menschen. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach von einer Nacht des Terrors. Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen nach Attacke im Duisburger Fitnessstudio. Es gebe Anhaltspunkte für ein islamistisches Motiv, teilte die Anwaltschaft mit. Ein 26-jähriger Syrer hatte kurz nach Ostern vier Menschen mit dem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter soll Tage zuvor bei einem ähnlichen Vorfall einen Passanten getötet haben. Bundestag debattiert über Förderung der Aus- und Weiterbildung. Die Bundesregierung will unter anderem ein sogenanntes Qualifizierungsgeld einführen als Lohnersatzleistung bei Weiterbildungen. Bundesarbeitsminister Heil sagte, das Gesetz sei ein wichtiges Element, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. Die Opposition kritisierte die Maßnahmen als nicht ausreichend. Wolfsgipfel in Berlin: Politiker, Landwirte und Naturschützer beraten über den Umgang mit freilebenden Wölfen in Deutschland. Zu dem Gipfel hat der Bauernverband geladen. Hintergrund sind Angriffe auf Schafe, Ziegen oder Kühe. Wölfe sind streng geschützt. Gezielte Tötungen sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. Papst zu Besuch in Ungarn. Nach der Landung in Budapest traf Franziskus zunächst Staatspräsidentin Novak. Anschließend führte er Gespräche mit Ministerpräsident Orban. In einer Grundsatzrede vor Vertretern aus Politik und Gesellschaft warnte das Oberhaupt der katholischen Kirche vor zu viel Nationalismus. Das Wetter. Morgen vor allem in der Mitte mehr Wolken als Sonne und stellenweise etwas Regen oder Schauer. Im Süden regional freundlich, im Norden im Tagesverlauf sonniger. 11 bis 21 Grad.